Hallo und willkommen zu meinem heutigen Video. In diesem Video möchte ich auf Chartmanipulation oder eventuelle Chart-Manipulationen bei Pocket Option oder anderen Brauchern eingehen. Ich wurde mehrmals angeschrieben, dass Pocket Option andere Charts hätte als der MetaTrader. Vorab möchte ich nicht sagen, dass Pocket Option nicht manipuliert. Das kann ich kann man kann ich nicht das Gegenteil beweisen und das ist auch fernab vom, von dem, was ich will. Aber man sollte sich wenigstens bewusst sein, dass die Metatrader untereinander auch nicht die gleichen Charts haben! Man sieht hier zum gleichen Zeitpunkt 0,5 am Ende, 11 am Ende und 29 am Ende von dem Kurs! Das sind alles kritisch von US-Dollar im 5-Minuten-Chart bei vier verschiedenen Anbietern! Also je nachdem welchen Metatrader man hat, unterscheidet sich das dann halt stark von den anderen Charts! Von eventuellen Prokern. Das ist eine Sache. Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass Pocket Option nicht unter Umständen manipuliert. Das kann durchaus sein. Ähm, Zone Option hat das früher gemacht. Da habe ich ein Video auf YouTube irgendwo. Und da war das aber auch ganz auffällig. Bei Pocket Option ist mir persönlich jetzt nichts groß aufgefallen. Die Charts unterscheiden sich natürlich ein bisschen. Pocket Option hat auch sechs Stellen hinter dem Komma. Der MetaTrader nur fünf. Wo sie genau die letzte Stelle her haben, weiß ich auch nicht genau. Oder ich weiß nicht, wie das mit ähm, den teureren Datenfeeds ist. Wie viele Stellen die bieten. MetaTrader bietet nur 4 oder 5 hinter dem Komma. Dazu kommt noch, dass der MetaTrader eigentlich zwei Kurse hat. Wie man hier sieht, gibt es einen Bit und einen Askpreis eigentlich bei MetaTrader. Der ist normalerweise noch nicht, noch nicht sichtbar. Dazwischen ist der Spread. Pocket Option zum Beispiel nimmt den, den Bitpreis und addiert die Hälfte des Spreads dazu. Das heißt, der Pocket Option Preis müsste sich dann in der Mitte befinden. Etwa. Da binär Broker auch nur, nur ein, ähm, einen Kurs bieten und nur brauchen. Volksproker aber zwei ist hier noch ein zweiter Punkt, der zu Unterschieden führen kann. Letzten Endes sollte das eigentlich keinen Unterschied machen. Auf lange Sicht sollte sich das ausgleichen. Die Momente, wo der Kurs sich bei Pocket Option besser bewegt, für einen als beim Broker ähm, und andersrum. Wie gesagt, eine Manipulation auszuschließen ist natürlich nicht. Gerade die letzte Stelle hinter dem Komma bietet da ein bisschen Möglichkeiten. Aus dem Grund würde ich eigentlich einfach empfehlen, 5 Minuten binäre Optionen zu handeln. Dann ist ein Preisunterschied von ein paar Punkten hier hinten nicht mehr wirklich relevant. In allermeisten Fällen. Eine andere Option ist natürlich, einen anderen Broker zu nutzen. Bitte, die Probleme die tauchen bei anderen Brokern genauso auf. Als eine Möglichkeit wäre hier einmal IREX zum Beispiel noch zu nennen. Dann gibt es noch FINMAX, Die nehmen auch noch europäische Tr Trader. Spectre ist eigentlich ein ganz interessanter Broker. Allerdings mit Kryptowährung auch wieder ein bisschen kompliziert und hat auch seine Nachteile. Ansonsten fallen mir jetzt keine auf einige Bereichen, die ich noch empfehlen würde. Dann bleibt eigentlich nur noch IQ-Option mit den neuen Forex-Optionen. Dazu habe ich heute ein Video hochgeladen. Oder noch ein anderer forex der auch Forex-Optionen bietet. Mehr fällt mir dann im Grunde nicht mehr ein, was die Optionen option angeht. Nadex noch. Da funktionieren die ein bisschen anders. Die andere Möglichkeit ist natürlich noch sich als ähm, Professioneller Trader. Zu etablieren und dem so Broker nachzuweisen, dass man Erfahrung hat dann kann man auch wieder bei den allermeisten anderen Binärbrokern und so weiter handeln! Da fällt mir noch eine Kleinigkeit ein und zwar zieht der Chart zumindest ein bisschen hinterher bei Pocket Option meine ich zumindest wenn sich hier also bei News zum Beispiel eine starke Veränderung ergibt dann kann man wenn man schnell genug ist hier handeln und nimmt die dann noch mit. Das habe ich hier zum Beispiel, als ich die Fotos gemacht habe, hier direkt gemacht. Die Fotos, die ich auf Facebook gepostet habe, gemacht hab. Und direkt zwei, zwei Gewinner gehabt. Das werden die dann wahrscheinlich abstellen, wenn, sobald sie dieses Video sehen. Ist aber eine Möglichkeit, um eventuell sich einen kleinen Vorteil zu verschaffen. So, ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.